Das ist die Kombination, Hasenklage mit Mauspfeifen an der anderen Seite, das hört sich so an, die Hasenklage nochmal, und sobald man den Fuchs sieht, arbeiten wir nur noch mit Mauspfeifen, übrigens der hört das bis zu 500 Meter, wenn keine Nebengeräusche sind.